Seit 25 Jahren setzt sich Reporter ohne Grenzen für Pressefreiheit und Informationsfreiheit ein. Sie sind immer genau dann vor Ort und Stelle, wenn Journalisten nicht mehr ungehindert arbeiten können, wenn sie bedroht oder gar verfolgt werden. Daher ist ihr Einsatz meist lebenswichtig. Мне кажется, что я знаю цену свободе слова. Я дважды за нее сидел в тюрьме. И я думаю, что это было не напрасно. Я уверен, что это было не напрасно. Да, наши статьи – это капля в море. Today, on the 25th anniversary for Reporters Without Borders in Germany, I wish them a happy birthday and I wish that they would keep the fight that they are fighting for journalists and activists all over the world.